Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Frage vom Fragetyp Begriffe benennen erstellen können, Elias. Einerseits können Sie die Frage in einem Test direkt erstellen oder aber, wie ich Ihnen diese Variante hier zeigen werde, direkt in einem Fragepool. Klicken Sie dafür auf den Button Frage erstellen. Wählen Sie im nächsten Fenster Begriffe benennen als Fragetyp aus und bestätigen Sie mit Erstellen. Geben Sie der Frage einen guten Titel, dass Sie die später schnell wiederfinden können, denn gerade bei großen Fragenpools kann die Übersicht schnell verloren gehen. Geben Sie hier Ihre Frage ein. Ich lasse die teilnehmenden drei Haustiere nennen. Sie könnten Ihre Frage auch hier mit dem Editor noch gestalten. Sollten Sie Ihre Frage vielleicht schon mit Word vorformuliert haben. Nutzen Sie bitte diesen Button hier, um Ihre Frage in dem aufploppenden Fenster mit einzufügen und dann auch diesen Button zu nutzen. Damit eine Übertragung fehlerfrei funktioniert, sollten Sie das direkt hier einfügen, kann es zu Darstellungsproblemen kommen. Weiter unten nun sehen wir noch die Bearbeitungsdauer. Die können Sie aber ignorieren. Die ist in Ilias deaktiviert und wir geben hier die Anzahl der erwünschten Antworten an, in unserem Fall 3. Weiterhin können Sie dann hier die Methode für Textvergleiche wählen, ob also zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden werden soll oder dass auch der levenshtein Abstand Anwendung finden soll. Geben Sie dann hier unten die Antworten mit ein. Ich nehme zunächst den Hund, dafür gibt es einen Punkt. Und holte mir mal den Plus bei Aktionen noch weitere Antwortmöglichkeiten. Hier nehmen wir die Katze und den Hamster. Wir speichern das ab und schauen einfach mal in die Vorschau, wie dann die Frage für die Lernenden aussehen würde in der Klausur. Hier wäre also die Frage und hier Fragefelder, um dort Lösungen Einzugeben. Die Reihenfolge ist hierbei ganz egal, Hauptsache die Begriffe werden so richtig benannt. Hier noch der Hinweis, diese Aufgabe ist möglich auch einer manuellen Korrektur noch nachzukorrigieren, denn gerade bei einem einzugebenden Text können sich schnell Buchstabenverdreher oder Synonyme einschleichen. Kontrollieren Sie also bei jeder Klausur, wo Sie diesen Fragetyp verwenden, das manuell nochmal nach. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Ausprobieren dieses Fragetyps.